Also ich bin Chemikant geworden, weil ich in der Schule schon ein sehr großes Interesse an Chemie und auch an Technik hatte. Und diese großen Anlagen, ich arbeite lieber an der großen Anlage als an so einem kleinen Reagenzglas. Das macht mir mehr Spaß. Also mich fasziniert eigentlich am meisten die Mischung zwischen Chemie, zwischen Technik, die Reaktionen an sich, wenn irgendwas auskristallisiert. Als Chemikant sind wir überall da zu Hause, wo große Produktionen stattfinden, wie zum Beispiel in der Lackindustrie, in der Kunststoffindustrie, in der Baustoffindustrie und auch in der Pharmaindustrie. Wir haben ein sehr, sehr breit gefächertes Berufsbild. Als Chemikant arbeiten wir zwar an großen Anlagen, brauchen aber trotzdem ein bisschen Feingefühl und Fingerspitzengefühl, weil es auch auf Feineinstellungen ankommt und wenn die nicht klappen, dann geht alles schief. Der Vollschutz das ist eine Sicherheit, die wir halt nur dran tragen, wenn es wirklich notwendig ist, bei gewissen Stoffen. Und wenn wir ihn tragen, dann auch nur kurze Zeit. Und ich persönlich habe damit aber kein Problem. Also wir sind immer in der großen Schicht und müssen uns da untereinander uns miteinander verstehen und müssen auch miteinander arbeiten. Und mindestens sind es immer zwei Mann, weil ansonsten ist die Arbeit nicht zu schaffen. Ich würde meine Ausbildung jedem empfehlen, der technisch und chemisch begeistert ist und bei Frauen, die sollten ein bisschen Durchsetzungsvermögen haben. Chemikan solltet ihr werden, weil es viel Spaß macht, große Abwechslung.